Willkommen hier in Brasilien bei F1 2018. Ja, Russland. Ich hatte ein grandioses Quali-Rennen verkorkst. Rocky hat es besser gemacht. Wir haben jetzt die Schwierigkeit hochgestellt. Auf 105. Weil, von 103 ja. auf 105. Weil Rocky war die letzten Rennen schon zu stark und da muss ich halt einstecken in dem Fall. Also ich würde sagen, ich am Anfang der Saison sogar noch stärker als jetzt. Meiner Meinung nach. Ich habe einfach nur Bock, ein bisschen mehr Challenge zu haben, weil ich fahre konstant so auf Platz 4, 5 im Quali. Wenn schlecht wird, ich mal Platz 7. Ähm. Ja. Oh, was nimmt man hier für Flügel? 3,5? Probier was war kannst du. Oh, du witzigerweise, dass du die gleiche Idee hattest wie ich. Interessant. <lacht> ich hab so 3,5 drin und dann sagst du einfach, ja, ein 3-5er Flügel. Hm. Ja, das würde ich so, würde ich so wählen. Das halte ich für realistisch. Mm. Scheiß drauf. Ich mach's jetzt einfach. Okay, ein neues Setup für dich. Ich bin nämlich Brasilien noch nie mit einem richtigen Rennen gefahren. Kommt ja in der in meiner sauberkarriere karriere erst ab gegen Ende. Ich glaube, ich kopiere sogar einigermaßen das Russland-Setup Kommen mir gerade. Das müsste ja relativ ähnlich sein vom Streckenverlauf. Ist ich bei mir ja ähnlich. Und Differenzial was ich an. Das Russland Setup hat mir sehr gut gefallen. Pass auf jeden Fall ja, auf beim Rausfahren aus der Box, die kann man nicht vollfahren. Braucht man hier, hier braucht man eher Stabilität als Lenkempfindlichkeit. Deswegen ich das etwas zurückstellen. Komm, komm, geh vorbei. Mhm. Regen in 15 Minuten. Oh, du bist super, Spiel, du bist super. Aber hier, hier brauche ich auf jeden Fall einen höheren Unterboden. Ich bin mir relativ sicher, dass man sonst hier aufliegt. Aber ah, wer fährt denn bitte mit dem Elferboden? Warum gibt es die Option überhaupt? Das wird doch eben eh jemand. Oh machen. Leclerc! Der ist im letzten Moment vor mir an mir vorbeigefahren. Oh, jetzt habe ich noch Ricardo hinter mir oder. Ja, Ricardo, na toll. Weil die letzte ja, was Kurve. Ist das hier oben weil der letzte Sektor ist ja nur geradeaus. Beziehungsweise die letzte Kurve. Mhm. Das muss auf jeden Fall runter. Zählt, halten die reifen nicht und dann würde ich sagen speichere ich das mal ab als Brasilien Also ob ich ob sagen jetzt, letzte Woche. als ob jetzt auch noch Raikon rauskommt es leckt ein bisschen ähm, wie viel benzine man hier nimmt man so viel will ein bisschen testen können ich bin total im chaos drin inwiefern Ganz, ganz viele Fahrer. Oh, jetzt fahr doch vorbei. Aber hat dir nt chef auch schon vom Regen erzählt? Nö. Ich habe auch nicht nachgeschaut, ob es regnet. Es wird regnen. Gegen Ende Q1, Anfang Q2. Okay, Auto fühlt sich recht angenehm an. So die ersten Meter. Ja, das fühlt sich doch. Oh Gott. Sagt er und fliegt fast in die Mauer. Ich bin aus der letzten Kurve ins Gras gekommen. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht zu so viel Topspeed einbüße. Büße. Ah. Sollte nicht so viel sein. Stabilität ist nicht so gut wie ich mir hoffte, aber es lässt sich zumindest nicht angenehm den fahren. Ich glaube, hier ist sogar eine Strecke, wo man mit dem ERS locker klarkommt über die Runde. In etwa 10 Minuten ist hoffe, Regen angesagt. Regen in 10 Minuten... mein gott ich fahr so grottig Echt der druck weil du weißt dass der regen kommt nein ich fahr einfach nur grottig wahrscheinlich holst du jetzt gleich die erste zeit weil ja so grottig wären es wird etwas vielleicht eine 10 neu neu ne, ne 19 ganz hoch 199 und was ist die bestzeit von keine ahnung ich denk Gott, ich bin hier komplett übers Gras gefahren. Dass das Auto noch ganz ist. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Mann, hab ich Glück. Glück. Ich bin gerade auch ins Gras gekommen. Also irgendwie hab ich gerade... Ich, ich hab... Oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte, bleib mal. Bitte. Oh Gott. Also... Boah, warum leckt das jetzt Luft. so? Hamilton ist eine, eine 1,8,7 gefahren, aber auf den harten. Oh Gott. Jetzt wäre ich hier fast auch noch dagegen gefahren, also. Nee, ich muss hier un unbedingt umstellen, was geht, das, das ist Lack, das Probe, Ich brauch Stabilität, das ist gerade nicht fahrbar gewesen. Auf jeden Fall schon mal die hoch, aber dass das ich das so überhaupt erlebt habe, das war Lack. Wo bist du denn, auf welchem Platz? Ich bin keine Runde gefahren, ich bin, hab sie abgebrochen, weil ich den Flügel verloren habe. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box. Box. Ich habe mein Auto im Senna S verloren. Ich Vollkern in die ich Wand angeschlagen. Rechts. Komplette letzte Eck übers Gras gerutscht und dort hm. bei der letzten Kurve dann gegen die Wand. Okay. Das Auto ist so doch gar nicht so sehr auf Lenkempfindlichkeit. eigentlich mehr auf so Leute, mal ganz kurz kein Bild für euch, weil Lucky ist bei mir sehr leise. Interessant, dass Windows einfach mal wieder was runter regelt, ohne dass es, es soll. So, hört oh ne, jetzt nicht. bist wir genau im Weg. No. Ich muss raus, ich habe noch keine Zeit. So, jetzt habt ihr auch Bild. Ähm, du hast dich da festgepackt. Nein, ich komme jetzt rein. Ich war nur... Ähm nein, nein, du bist gerade immer wieder zurückgepackt, aber jetzt bist du weggegangen. Ja, weil ich... War mal so reingefallen, ich hätte es fast im Boxen-Stop-Bug ausgelöst. Ja, ich war... Halt in, der nie, in der Box darfst du niemals aus dem Spiel teppen, wenn du gerade reinfährst. Erst wenn du in deinem Teil drin bist. Ja. So, eine Zehntel kostet es mich, auf, einen neuen äh, auf den alten Reifen zu fahren. Alles klar. Stand bei mir auch. Aber ich bin zum Beispiel im zweiten Sektor vor der äh, doppel -Links, die halt äh, das Ende von Sektor 2 markieren, bin ich aufs Gras gekommen beim Rausfahren, beim Rausbeschleunigen. Und das war so dumm. Das war echt ein Anfängerfehler. Also meine Fehler waren hier auch Katastrophe. Weißt das, das Auto hat so eine gute Balance in der Outlap. Aber sobald ich auf schnell fahre beziehungsweise hier fettgemisch und so hat es einfach keine Stabilität mehr. Also sagt man so, ich bin mit meiner Zeit zwischen Alonso und Ericsson. Ja gut, das reicht Klar, da war sehr sehr viel Zeit und aber trotzdem. Ich, wär, ich bin sogar fast überlegen, ob ich einfach auch Traktionskontrolle vollstelle, damit ich überhaupt ein steuerbares Auto habe. Was ich interessant finde halt, Hamilton fährt 187 mit den harten Reifen, also mit den Softreifen. Reifen. Ja, das ist eine recht gute Zeit eigentlich. Oh Gott. Auto abgefahren gerade noch so. anderes auto durch warum krieg ich blaue flaggen auf meiner schnellen runde was soll die scheiße welche position bist du eigentlich gerade ja elf ich muss doch erst meine zeit bessere zeit essen damit ich einen höheren platz habe ich meine aber sind schon alle gefahren oder keine ahnung Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ericsson so weit vorne ist. und nehme Ich, an, ich das bin jetzt... Okay. Fahren. Oh, nö! Ich habe das Auto verloren! Oh Gott! Ich bin wirklich... Ich, ich bin nur einen Millimeter an meinem DNF vorbeigepusht. Das Auto ist nicht fahrbar. Ich gehe hier auf Fahrhilfe. Ich bin im ich bin in der vorletzten Kurve ausgerutscht. Warum auch immer. Ich hatte eine halbe Sekunde Verbesserung drin und ich bin jetzt zwischen in im McLaren Sandwich von der Zeit her. Aber du hättest du meine sehne gesehen, oh Gott. Wenn du die erste Kurve da raus äh, die die Kurve wo du gerade bist, bin ich rausgerutscht und dort kommt da bin ich auch rausgerutscht. Ja, aber da kommt Wandstück. An der Rad zugerollt und hab schon gesehen, ich in meinem rechten Vorderrad damit 150 dagegen knallt und es Verlieren werde. Vermutlich habe ich... Hab ich so ich habe noch nicht mal mehr genug ERS für die Runde. Wollt ihr mich verarschen? Und ich bin noch keine einzige richtige Runde gefahren. Ich habe nur 1.11. Okay, dann breche ich... Ich brech die Runde ab und äh, fahre jetzt ERS. Also... Der erste Run jetzt war wirklich Katastrophe bei mir. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich finde einfach keine Balance. Das Auto lässt sie nicht fahren. Seins, fahr vorbei. Jetzt habe ich irgendeinen Typen hinter mir. Ocon. Komm, lass mich in Ruhe ich, ich brauche ne Zeit so jetzt ist Leclerc vor mir und uh, Van Dorn hinter mir ich bin noch oh, der Regen ist schon auf dem Weg wieder etwas mehr Benzin mit der Regen lässt ein paar Runden auf sich warten aber er kommt bestimmt sei vorsichtig da draußen Der man muss einfach sitzen. das RS ist so schnell weg das reicht ich habe 60% ERS gehabt für die Runde und es ist jetzt schon bei 30, nach dem ersten Sektor. Also nach meiner also sagen wir so, du kannst mindestens eine ganze Runde auf Hotnet Überholen fahren. Ohne dass es am Ende weg ist, ich habe es nicht ausgetestet. Also ich meine halt das Weiße, ich kann auch nicht von dem blauen reden, wie ich es Mann, war das eine scheiß Runde ja ich hoffe einfach dass die Zeit was bringt hast du jetzt für eine kein Zeit? Platz ich habe nur eine Zehntel geholt, das war so grottig war es der letzte Runde oder vermutlich ich habe nur noch 0,3 Runden benzin dann fahre ich in die Box und fahre noch einen run ja, wenn das möglich ist. Ich lasse einfach mal die KI fahren, vielleicht schafft die es ja weiter als ich. Ähm. Rennleitung. Für Alonso brauche ich 3 Zehntel, für Leclerc 2 Zehntel. Aber es ist niemand Gefährliches hinter mir eigentlich. Doch ich. Ja, aber dann wäre ich Platz 14. Es müssten mich drei Leute schlagen von hinten. So, ich habe kein Benzin mehr. Ich muss jetzt den letzten Sektor ohne Benzin fahren. Hallo Bottas. Oh nein. Vorsicht. Und du bist vor mir. Ja, Karl, hast Was hast du? Mit deiner letzten Reihe bist du auf dem 14 im Grid vorgefahren. Ja. So, jetzt bin ich in der Box. Okay, ich mach's jetzt durch, so, ich fahr eine langsame Runde. Ja okay, du kannst es noch schaffen, eine Minute braucht man immer zum Wechseln wieder rausfahren. Ich denke zwei... No, also zwei Leute müssten mich noch schlagen, das halte ich für unwahrscheinlich. Wir wollen hier nicht durch. Ich will nämlich hier ERS ansparen, deswegen fahr ich Gasbremse. Ich kann mir vorstellen, dass es aber nicht reicht. So komm, ich glaube, wir stehen. Dann könnt ihr durchfahren, will Ich will nämlich nicht behindern. Komm, macht doch schnell. Könnt ihr nicht einfach mal was Richtiges machen? So, lasst mich raus. Motor. Es wird so eng. Klar, es könnte reichen, aber. Bei der grottigen Zeit für den Fehler, den ich gemacht habe. So, ich fahre jetzt raus. Okay, das sollte reichen. Dann habe ich jetzt auch mal für eine Runde ERS übrig. Oh Gott! Was macht dieser Williams hier? Holy shit! Ist er des Wahnsinns! Was hat er gemacht? Der hat mich komplett zersäbelt. Der ist mir, der hat äh, in der letzten Kurve, ich hatte etwas später erst auf Gas gedrückt und war Umschalten für die ganzen ERS-Schichten. Und auf einmal schiebt er mich mit 300 an, haut mich gegen die Boxen einfach und ich hab, bin in die Luft abgehoben. Ach, nö. Nee. Alter, dieser scheiß Williams hier. Das heißt, das von 20 Staaten oder was? Das heißt, du hast von 20 starten, oder was? Ich bin noch vor dir gewesen. Ja, aber du, ich, du stehst jetzt nicht mehr vor mir in der Liste. Ja, aber halt von 15, aber trotzdem ärgerlich. Aber wenn, sagen wir so, wenn jetzt einer, wenn jetzt noch zwei geknackt werden, bist du trotzdem raus, weil, du, weil ich ja nicht mehr rausfliegen kann, erst wenn drei. Mein Spiel hat geleckt, in der ersten Kurve. Zum Glück gehe ich aus der Kurve mit Plus-Minus-Null raus. Und es regnet. Leicht. Ich kann gerade an zu regnen. Schauen wir mal, äh, Interesse halber werde ich überhaupt gerade noch knacken können. Brandon Hartley ist gerade noch unterwegs. Wie habe ich gerade hab in einer Kurve 8 Zehntel verloren? Das kann nicht sein, ich bin die Kurve ganz normal gefahren. Brandon Hartley ist aber in einer Verbesserung, er könnte hier sich noch nach vorne drängen. Das Spiel ist verarscht. Es hat mir gerade 18. Verschlechterung in der ersten Kurve gegeben. In der, in der Kurve. Und das war definitiv kein Fahrfehler. Hartley hat sich nicht mehr verbessert. Der lässt mich da einfach vorbei. Was fällt dem ein? Van ist auch durch. Alonso ist raus. Er hat einen Unfall gebaut. Das Spiel verarschen, Es hat mir einfach, ich habe in der Runde vier Zehntel gefunden. Aber er hat mir in einer Kurve nach der ersten DS gerade einfach mal acht Zehntel reingedrückt. Vermutlich, weil ich in der ersten Kurve schon den Leck hatte oder so. Aber das ist so ein Betrug jetzt im Regen, hätte ich vielleicht wirklich noch Chancen gehabt. und. Was war das einfach von dem Williams? Das war so... Hä? Ich weiß auch gar nicht, wie, viel wie der auf einmal so viel Speed haben konnte. Der hat mich einfach... Destroyed! Einfach aus dem Nichts! Ohne Grund! Na toll. Bin sogar fast überlegen, euch die Aufnahme hier schon beende, damit ich einfach mir jetzt anfangen kann, weil ich will sehen, was da los war. Das ist so ein Scheiß. Ich bin auf jeden Fall kurz weg. Mich abreagieren. Das ist einfach sinnlos hier. Ja. Okay, das ist jetzt schon nass. Ach man. Zeig mir doch bitte, wie das Wetter wird. In den nächsten 15 Minuten... Oh, es wird sogar stärker regnen. Ach nö. Das heißt, eigentlich ist es sinnvoll, jetzt rauszugehen. Viel Benzin mitzunehmen. Und alles mal zu testen. Das Rennen wird trocken. Das ist zumindest schon mal... Ja, recht erfreulich. Aber irgendwie komme ich hier gerade echt nicht klar, das verstehe ich gerade echt nicht. Pff. Also wenn das Interwetter ist, ich weiß ja nicht. What the fuck? Ob das wirklich Interwetter ist, ich weiß es nicht. Könnte sein, ich glaube aber nicht. Ich mal ein bisschen mehr Differenzial dazu machen wir mal 90. Sollte theoretisch mich langsamer machen, aber, aber im Regen ist das egal. Das Auto ist extrem instabil, es wundert mich. So, gehe ich jetzt mal auf eine Runde und bin still. War nahezu still. Oh mein Gott, das war echt gar nichts. Oh mein Gott. Ja gut. Oh man sieht einfach, wie ich überhaupt nicht klarkomme. Gott, was ist das? Das ist alles andere als schön. Puh. Okay, es war überraschend gut, eine gute Zeit. Keine Ahnung, was hier los ist. Stell ich noch mal ein bisschen mehr ein. Wissen bisschen weniger Benzin wo habe ich denn bitte eine halbe Sekunde in der Runde verloren klar die eine Kurve da war niemals zu viel ach und hier habe ich keine Zeit oder doch jetzt habe ich Zeit gefunden fertig oh, Mann, ey. aus Alles in Ordnung? Sag mir, ob es dir gut geht. Ja, waren ein Qualifying zum Vergessen, glaube ich. kam ich überhaupt nicht mit klar. Jetzt auf der Strecke. Bin ich aber noch nie gefahren wirklich, abgesehen von ein paar Online-Rennen, fünf Runden Rennen. Was passiert? Ich habe nur gesehen, dass auf einmal der Bildschirm irgendwo ist kaputt. Ja, ich habe ich bin, ich bin so quergestanden in jeder Kurve. Und es hat das... Oh ich so gern mitgefahren. Es hat auch noch so gut ge es hat sogar gereicht, um gerade noch so an den anderen dran zu bleiben von der Zeit her. Das wundert mich am meisten. Ich dachte, ich wäre in, wär in Q3 gekommen im Regen. Regen liegt mir in Brasilien. Ja. Schönes Kolifeind. Ja, Scheiß Williams, ich, ich sag dir, ich zeig dir sofort nach der Aufnahme, was du mit mir mhm. angestellt hat, Das war ja schon wirklich. Das kann man als Straftat sehen, <lacht> Körperverletzung, was der getan hat. Und Wir sehen dann uns dann Leute. beim Rennen, Leute. Ciao.